Tipp Nummer 3 beim Vanlife. Schnellkochtopf. Mit einem Schnellkochtopf spart ihr euch nicht nur eine Menge Gas, sondern auch die ganze Luftfeuchtigkeit, die sich im Auto festsetzt. Was im Winter natürlich besonders nützlich ist.